Hallo, hey, Evelina, Hallo, Mama. Möchtest du nicht deinen Zuschauern etwas Neues berichten, was mit unserem Kanal passiert ist? Leute, vielen, vielen Dank, dass wir endlich die 500 geschafft haben. Und da wir die 500 geschafft haben, 500 Abonnenten, wollten wir mit Mama wieder ein Gewinnspiel machen. Das heißt, wir werden gleich losfahren in einen Laden und für euch ein paar Geschenke kaufen. Und danach müsst ihr einfach Hashtag 500 schreiben, aber wer alles mitmachen will, schreibt in die Kommentare Und dann würde ich auch sagen, ich mache jetzt Wii out und dann ziehe ich mich nochmal schnell um. So Leute, wir sind jetzt mit Mama im Auto. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Also wir fahren jetzt los, also auf jeden Fall, wir sehen uns dann, wenn wir im Laden sind. Also Leute, wir sind jetzt angekommen, wir haben kaum einen Parkplatz gefunden, aber haben wir gefunden. Also ich nehme mich jetzt ab. So, einmal Auto zu machen? Check. Auf jeden Fall, diese Schuhe habe ich von Schuh für you diese Jacke habe ich von Deichmann. Bei Deichmann äh, kann man keine äh, Taku kaufen. TACO meine ich, TACO und Deichmann stehen bei uns zusammen, deswegen verwechsel ich es. Ne? Das ist auch von TACO und die Tasche. Die habe ich bestellt mit Mama, aber wo weiß ich nicht genau. Das ist schon länger her, ne? Da war ich noch sieben. Ja. Und meine Haare sind von mir. Und die Schönheit ist von Mama. Oh. Ich danke dir, mein Schatz. Also Leute, wir sind jetzt äh, hier drinnen und hier sind ganz viele Fidget-Sachen. Hier sind auch Poppels. hier unten sind auch Poppels. Und da hinten sind auch noch Komm mal. laut aber cool, cool was meinst du damit ja ich nehme aber eine einen eine ne? ja ach so wollen wir denn zeigen was wir nehmen oder was wir oder machen wir das ganz geheim mm, also wir müssen jetzt nicht alles zeigen genau wir müssen ja nicht zeigen welche Farben wir nehmen ja? ja hier ist noch so ein Ball so ein ähnlichen den ich habe aber der fühlt sich auch so ähnlich an. <lacht> Boah, ich zieh die Jacke aus, wie es heiß Oder warm. Der fühlt sich echt cool an. Aber der ist leider schon viel zu viel angefasst. Aber gibt es nicht einen, äh, wie schnossenen? Noch Fußbett. Oh, cool. Den nehmen wir auch mal ein. Okay, also ich suche für euch jetzt sowas aus, aber in eine andere Farbe. ja ja. Ja, den. Okay. Und nun? Hm. Was hältst du hier von? Ich glaube, guck mal, leuchten die oder was ist mit denen? Nein, das sind knallige Farben. Okay? Aber ich cool. glaube, jetzt nicht unbedingt so eine. Sondern? Guck mal manchmal gibt es auch andere Farben. Weil so aber ich finde die Farben hier richtig cool. Da habe ich keine Ahnung davon. Das ist eigentlich egal, aber. Also bis jetzt haben wir voll bunte Sachen. Was würde sie sagen, Oder hier. Aber ich glaube, hier muss man auf den Knochen klicken. <lacht> guck mal. Oh nein, ist ist süß. Guck mal, die zwecken hier mit ihren Augen. Ich oh, freue mich. Wie süß ist das denn bitte? Keine Ahnung. Man kommt aber so auch auf Ideen hier, ne? Ah ja, guck mal, hier ist ein blaues. Mal gucken. Mal drauf, wie süß kann man eigentlich noch voll die Prinzessinabteilung hier. Heute erinnert ihr euch noch bei den Gewinnspielen? Da hatten wir halt so kleine Marshmallows. Und das ist einfach xl Marshmallow. Der ist halt fast so groß wie ich. Oh ja. Der muss noch ein bisschen wachsen und dann ist er genau mhm. so also Aber also guck 50. mal, was ist hier für Fischtiere? 50 Wie viel? 50. 50? Ja, gut. Nein, nein er steht einfach so in der Ecke. Nein. Leider. Oder für, äh, Miraculous von Ladybug. Ui, der ist ja cool. Mhm. Oder oder das Leute. Ist Auch ein Marshmallow. Mhm. Okay. Guck mal, hier unten sind die auch, aber Mama mit Tochterchen oder Mama mit Bibi auf jeden Fall. Guckt mal Leute. Oder das hier sind so wie diese Oktopusse, die kann man auch so wechseln. Von einer Katze zu Maus oder was war das davor? Zu einem Drachen. Achso. Kleine. Die Guck mal, was Drachen. haben wir hier noch? Was ist denn das? Guck mal, was ist hier? Leopard, Einhorn, ne Löwe. Ein Löwe. Die sind ja nicht... Aber das ist mein Fall. Guck mal, wir haben ja Halloween, Nein! Wollen wir das kaufen? Ich weiß nicht, ist das cool? Eigentlich schon, ne? Oder wollen wir vielleicht lieber sowas hier mitnehmen? So ein Einhorn. Oder oh, guck mal, die haben hier auch so Monster-Dinger. Guck mal, der ist voll schlecht drauf. Und der reicht hinterhältig. Was meinst du? Ich glaube noch an das Verstellen, oder? Ja. Ja, das stimmt ja. Guck mal. Kann ich, von ich mal 37 bis 40 kannst du es verstellen. Ja, wir Jan setzt sich da hin. So, ich habe die jetzt alle festgemacht. Mal schauen, wir ja. gehen. Warte mal. Ich geh mal raus. Und? Ja, ich weiß. Ja, Hast du das Gefühl? Auf Mama und ich sind jetzt im Laden in einem anderen, da wo ganz viele Klamotten sind. Und ich habe mir hier ganz viel ausgesucht: Hosen, vier eine Hose, Stück. Zweite Hose, dritte Hose, vierte, vierte Hose. Hose. Und dann jede Menge Pullis. Ja, und ein T-Shirt. Mhm. Und, und was wirst du jetzt machen? Ich werde jetzt also mich umziehen, Outfits zeigen. Und welches mir am meisten gefällt, das kaufe ich dann auch. Also halten wir es ganz kurz. Ja. Du zeigst und sagst das nämlich. Eine Ewigkeit später. Also das Outfit gefällt mir ganz, ganz toll. Aber ich glaube, ich finde noch ein besseres. Ja, wir haben ja <lacht> viel Auswahl, ne? Ja. Also, weiter. Das ist Outfit Nummer zwei und das finde ich schon viel besser. Also diese Hose und diese, dieser Pulli. Keine Worte. Ich habe keine Worte dafür. Also das ist richtig, richtig, richtig cool. Und entweder ich nehme das oder wenn mir noch ein anderes gefällt, dann nehme ich das andere. Also vom Pulli glaube ich nehme ich das hier. Aber von Hose weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wie viel alles ah, kostet, deswegen... ja. Das ist Outfit Nummer 3. Das gefällt mir nicht so selbst. Die Hose gefällt mir. Die Hose gefällt mir, aber Pulli gefällt mir. wirklich gar nicht. Also das finde ich gar nicht schlecht. Jetzt kommt Outfit 4. Das wird, glaube ich, auch sehr schön aussehen. Das ist Outfit Nummer 4 und die Hose gefällt mir gerade überhaupt nicht. So sieht sie ganz schön aus, aber nein. Stimmt nicht jedem, ne? Nein. Also Leute, ich glaube, ich weiß jetzt, welchen, welches Outfit ich nehme und dabei bleibe ich auch. Und deswegen... Ja, wir sehen uns, wenn wir normal? fertig sind mit der Kasse und bezahlen. Das ist ja auch die Tschüss. Ja, das ist so, Evelina und ich haben uns jetzt mal hingesetzt, denn wir sind jetzt drei Stunden hier in diesem riesengroßen Einkaufszentrum. Ja. Und Evelina hat sich jetzt hier einmal Sie hat diesen Roman. Ja. Das stimmt. Erzähl äh, mal, was du immer lebst. Also, von wo ist dein? Also, immer wenn Papa und ich oder Mama und ich halt mit, nach McDonalds fahren, kaufe ich immer zwei Cheeseburger, eine große Pommes, Ketchup. Ketchup. Äh, denn meistens auch im Saft, aber jetzt hatte ich keine Lust auf dem Saft, sondern Wasser. Äpfel kaufe ich immer. Und ja, das war's, ne? Ja. Reicht, um den großen Hunger oder kleinen Hunger zu stillen. Ja. Also genieß es. Dann fahren wir nach Hause. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare äh, Hashtag #500. Ihr könnt auch natürlich einen anderen Kommentar schreiben, aber das Wichtigste ist Hashtag 500. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!